Herzlich willkommen im Hof der Volkshochschule zu Leipzig. Wir haben heute auch neue Gästinnen und Gäste da. Ich sage das mal so, Gästinnen und Gäste, weil es das letzte Mal ein kleines, eine kleine Verwirrung gab, ja, wie wir die Jury zusammensetzen. Ich habe mir heute vorgenommen, immer ein Sternchen dazu zu machen, auch für die lieben Freunde im Stream. Mein Name ist Folli Tanner und ich darf Sie durch den frühen Nachmittag und den frühen Abend heute begleiten. Wir haben heute zwei neue Gäste an den Kochtischen. Das ist hier an meiner Seite aus dem wunderschönen Griechenland Konstantina Kalpuzu. Kalbusu. Kalbusu. Kalbusu. Kalbusu. Genau. Wie Uso. Wie Uso, genau. genau. Weil das Z in Griechenland gesprochen wird wie? Z. Z, <lacht> Liebe Konstantina, ich werde dich weiterhin Konstantina nennen. Ja, ähm, gerne. Genau. Was machst du uns denn hier heute Schönes? Sag mal. Das ist typisch griechisch. Gerne. Eine schöne Baumsalat, das ist auch typisch griechisch. Lammkotelet, die Griechen essen, die. Ja, danke. Ich, ich esse auch sehr gerne Lamm. Und natürlich für die Leute, die essen keine Lamm essen wollen, ich habe auch Hähnchenbrustfilet. Ach schön. mit der schönen Marinade von Seif und Zitrone. Okay. Äh, muss man hier davor noch irgendwas machen, bevor es dann. Es kommt nochmal ein bisschen rum. nein, wie so gegrillt. Ach. Ja, und danach äh, kommt ein bisschen Pfeffer und Zitrone. Und da am Ende kommt Salz drauf und Oregano. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Mohamed. So, ich sage jetzt mal deinen ganzen Namen: Mohamed. Badi ja. Fakim. Haben Sie das richtig gesagt? Ja, richtig. Besser als der Körper. <lacht> ich sage jetzt einfach aber weiterhin Mozart hier, weil du wollen wir nicht Was machst du uns denn heute Schönes? Äh, heute habe ich für euch vorbereitet tabuli salat Das ist Petersilia-Salat mit viel Petersilie, Tomaten, Zitrone, Bulgur. Bulgur, das ist weißen Krütze. Das ist der Bulgur, das ist Weizengrütze, wie ähnlich wie Couscous. Ja, ja. Und das kommt auch dazu, alles bei Lager und im Sommer, das ist Noch richtig ein Hauptgericht. Was, was ist das? Also Weißengrütze. Weißengrütze. Genau. Klar. Das ist wie Couscous. Okay. Wird das zuerst so ein, einwaschen, einwaschen und anweichen 10 Minuten, brauche mhm. ich nur. Und dann kommt dazu so Petersilia-Salat. Petersilia-Salat, okay. zu viel Petersilia und Mensa, Tomaten. Zwiebel und Zitrone. Und Paprika? Oder die Nein, das aus? ist äh, von Hackfleisch. Okay. Machen wir heute auch Küfter, okay. alles Hauptgericht. Und Shishtauk. Shishtauk, das ist mariniertes Hähnchen, Joghurtsoße äh, mit Knoblauch, Zitrone, Essig und viele arabische, orientalische Gewürze. Ah. Lieber Stefan, die Craft-Beer-Szene. Ja? Äh, ich, äh, ich bin ja Journalist. Und dann kommen mir immer mal irgendwelche Leute unter und sagen, ja, ich mache auch Bier. Okay. Und dann, ich habe im Keller, habe ich ein Fass stehen, das blubbert so vor sich hin, das verkaufe ich auch als Bier. Ist das eigentlich so einfach, ich kaufe mir irgendwas, äh, muddle daraus Bier und kann das dann verkaufen oder? Naja, also du darfst es nicht verkaufen, wenn du es zu Hause machst. Du musst es schon beim Zoll anmelden äh, und du musst natürlich auch, äh, also du darfst zu Hause brauen, das ja. Du darfst es aber dann nicht überall irgendwie in den Verkauf bringen. Wie viele Craft bierbrauer äh, Brauer gibt es denn bei uns in der Region? Also direkt hier in Leipzig gibt es einmal hier ganz in der Nähe äh, den Cliffs von Cliffs Brauwerk. Ähm, dann gibt es in der Südvorstadt oder im Zentrum Süd in der Hohenstraße Sündebräu. Dann der Bayerische Bahnhof. Äh, Brauspezialität große fällt auch in diesem Bereich Craftbier. Dann gibt es natürlich noch weitere kleine Brauereien hier in Leipzig, äh, Napoleons Brauhaus äh, am völkerschaftsdenkmal dann äh, das Brauhaus an der Thomaskirche. Ähm, das wären so kleinere Brauereien. Dann, dann heißt sozusagen, dass jedes Bier, welches nicht Sternburg Export oder sowas ist, ja, also kein kein Massenbier ist. <lacht> äh, ist automatisch ein Craft-Bier? Wie, wie, wie also es gibt äh, keine amtliche Definition für Craft-Bier. craft Beer selbst, aus dem Englischen abgeleitet, von handcrafted, also äh, handwerklich hergestellt. Im Deutschen sehr schön übersetzt mit dem Namen Braumanufaktur oder okay. Biermanufaktur. Ähm, Steht, also Craft Beer steht mehr für eine gewisse Geschmackserwartung, weil zum Beispiel viele fränkische oder überhaupt bayerische, süddeutsche Brauereien sind ebenfalls sehr, sehr klein. Dort wird noch sehr, sehr handwerklich gearbeitet, also sprich die Malzschüttung, also die Zusammenstellung der unterschiedlichen Malze, die Hopfengabe, erfolgt alles von Hand und nicht irgendwie in Großbrauereien passiert das eigentlich dann nur noch äh, maschinell und ja, ja. eventuell komplett computergesteuert und es sind dann zwar noch Braumeister und Brauer anwesend, um zu kontrollieren, dass der Kessel nie hochgeht, aber letztendlich wird dort quasi gebraut auf Knopfdruck. Äh, und kleinere Brauereien, da wird immer noch quasi mit Liebe gekocht, so wie auch heute hier. Ähm, und ähm, das wäre schon eine Definition zu sagen, das Handwerkliche, aber eigentlich ist Craft Beer so ein bisschen die Erwartung andere Geschmäcker im Bier zu finden. Hallo Freunde, auch in Kaiserslautern. Liebe Freunde, hier ist Leipzig. Mein Name ist Folli Tanner und auch wir machen die Grill MOOC hier mittlerweile in der dritten Woche live als Live-Veranstaltung hier. Wir hatten schon zwei Wochen intensives Grillen, einmal zum Thema Grillgut, einmal zum Thema die Grills an sich. Und wir hatten auch schon hier tolle Kursleiter. Wir haben diesmal auch wieder Kursleiter hier. Das Thema ist ja internationale Küche. Und wir haben zwei da, da gehe ich jetzt mal mit und mein Kameramann folgt mir. Er kann auch mal kurz auf den Grill schwenken, damit ihr seht, hier brennt die Luft. Ja, es dampft förmlich. Ähm, jetzt kommt mein, Grill, mein, mein mein Kameramann mir hinterher. Kannst Thema kommt hierher, Weil ich muss jetzt ganz kurz mal mit dir reden, Ja, bitte, zwei Stücke hier. Ja, gerne. Mo. Hallo. Mohamed. Mohammed. Mohammed. Aus Beirut. Aus dem, aus dem Libanon. Libanon. Geboren in Beirut, Hauptstadt von Libanon. Genau. Und heißt du bist heilig. einer unserer Kursleiter heute. Aber gerne. Was hast du uns hier gezaubert? Äh, ich habe äh, Tabori Salat vorbereitet. Dies ist berühmt bei uns und ist so bekannt. Dies ist viel Petersilie mit Tomaten und weißen Krötzen. Mensa. Und Pfeffer, Nelken dazu auch. Wir haben mit Olivenöl natürlich. Wir haben muss mit Sesampasta. Das ist super auch für Vegan und für Grill auch passt immer gut. Äh, Knoblauch, Sesampasta mit Olivenöl geschlagen so ist. Ein bisschen Knoblauch, kommt die muss natürlich gekocht so ist und dann mit Reta oder zu mixen mit Stabmixer. Äh, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel dazu. Äh, marinierte Hähnchen, das ist Shishtau genannt. Das ist sehr auch beräumt bei uns. Das ist richtig Libane libanesisch äh, beräumtes Fleisch. Das ist mariniert mit Joghurt, Knoblauch, Zitrone, Essig und viele Gewürze, orientalische und Gewürze. Gegrillt, ja. Und dann gegrillt. Okay. Und Küfter, das ist gehacktes Fleisch noch, äh, mit Zwiebel äh. und Knoblauch. Was hast du dort an Gewürzen reingetan? Äh, hier gibt es Muskatnuss, Nelken, bisschen Zimt, Pfeffer und Kreuzkümmel. Liebe Konstantina, was hast du uns gezaubert? Äh, hab ich habe Tzatziki, das ist Joghurt mit äh, Knoblauch, Olivenöl, Gurken, geriebene natürlich und Petersilie. Haben wir die Möglichkeit, die wieder mit Petersilie oder Dill machen? Ne? Ich habe das heute mit Petersilie gemacht. Äh, auch lamm auf dem Grill mit Salz, Pfeffer und Zitrone okay. und Oregano und das ist hier Brustfilet und das ist eine selbstgemachte Soße mit Sef, Senf, Olivenöl, Knoblauch, äh, Zitrone, Pfeffer, Salz und Petersilie. Und dann hier haben wir einen schönen Baumsalat ne? mit Gurken, Tomaten. Zwiebel, Paprika und Schafskäse. Jetzt die Frage, äh, dass Tzatziki natürlich etwas Griechisches ist, das ist mir klar. Aber jetzt bei der selbstgemachten Soße, ist das typisch Griechisch oder ist das nicht so? Ja, einfach machen, wir? Nee, nee, machen wir auch. Mit Saft, so Oliven und ja. Fürs Fleisch. Aber das Fleisch ist eigentlich nur mit Salz und Pfeffer gewürzt worden? Oder und hast du da noch äh, anderes? Ein bisschen, nein, ein bisschen mit Oliven äh, und Knoblauch. Wir haben hier den Experten schlechthin für Bier, ja, das Stefan, vom Getränkefeinkost in Leipzig. Und er hat uns Kraftbier mitgebracht. Was hast du uns für Bier mitgebracht, Stefan? Also wir haben hier am Hahn das IPA, das Simco von der Regel Brauerei. Das ist mein Glas. Möchtest du ein frisches? Ja, ich nehme. Ich dachte, das ist meins, weil ich meins vorhin dorthin gestellt habe. Genau, ich nehme gerne ein frisches. Also India Pale Ale ist ein craft Beer, ist ursprünglich entwickelt worden in England für den Export nach Indien im 19. Jahrhundert. Weil 19. Jahrhundert, Kühltechnik existiert noch nicht. und der Engländer möchte auch in Indien ein Bierchen trinken. Porter übersteht sechs Monate Seeweg nicht. Aber so ein India Pale Ale, also so ein stärker gehopftes und ein bisschen kräftiger gemachtes Bierchen, das kann so eine Seereise dann auch im Holzfass überstehen. Genau, im Holzfass ist das dann? Craft Beer. Craft Beer schmeckt völlig unterschiedlich. Ja. ja? Ähm, trotzdem wird alles, was, was Bier ist, in Deutschland aus den gleichen. In Kredenzien gemacht. Al also hier sind sie. Genau. Also Mehr da, da ist es nicht. Und Wasser. Wasser und natürlich Hefe. Hefe habe ich jetzt nicht mit dabei, aber Hopfenpellets oder auch Hopfendolden, unterschiedliche Malze, also Gerstenmalz und hier ist, ist auch Gerstenmalz, aber in der gerösteten Form. Wasser und Hefe, das sind so die vier Grundzutaten, die du auf jeden Fall brauchst, um Bier herzustellen. Es gibt ein paar Sonderausnahmeregelungen, also zum Beispiel bei der Leipziger Gose auch, darf mit Milchsäure gearbeitet werden, mit Salz und Koriander. Aber das sind so die vier Zutaten, Hopfen, Malz, Hefe und Wasser, aus denen wir zu bestehen hat. Du hast vorhin was von Aromahopfen gesagt. Was ist Aromahopfen? Also, was du klassisch aus dem Pilz kennst, ist so der Bitterungshopfen. Aber Aromahopfen hat weniger Bitterstoffe, ist dafür sehr viel reicher in ätherischen Ölen und bringt auch ganz anderen Geschmack mitunter in das Bier. Also jetzt beim Simco zum Beispiel, hast du ja auch verkostet, ja. diese sehr fruchtige Note. Ich habe das verkostet, liebe Freunde, in Kaiserslautern. Ihr nicht. Du, die, <lacht> die Jury, ich bitte die Jury hier vor, an die, an, vor die Kamera. Liebe Freunde, ihr dürft speisen. Und den anderen etwas voressen. Ja. Und äh, macht es nicht allzu lang, weil die Menschen in Kaiserslautern ja jetzt die ganze Zeit fiebern, äh, was hier passiert. Kostet, genießt es. Ich werde immer mal zwischendurch reinfragen. So, jetzt gucken wir mal, was hier der Sebastian so sagt zum Essen. Na? No? Also ich finde, äh, hier sind die Beilagen extrem lecker. Uh, ja. Ähm, erfrischend, minzig kommt meinem persönlichen Wissen sehr entgegen. Schön. Ich probiere das Fleisch. Genau, vom Fleisch mal probieren. Jetzt schauen wir hier. Auch ein schönes Bild mit diesem Craft Beer davor. India. Und was sagst du? Ich bin bisher, ich habe bisher nur einen Teller getestet, aber der ist sehr, sehr, sehr lecker. Ah, ihr müsst nachher, denkt dran, ihr müsst nachher Punkte vergeben. Also es muss. Es muss nicht, also wenn ihr sagt, alle kriegen zehn Punkte, kriegen alle zehn Punkte. Aber äh, wenn es Unterschiede gibt, ja, in der Gewichtung, dann erschmeckt sie. Ich bitte um die Punktgabe für unseren grünen Mo. Die Zahl, bitte. Ja, kann man hier vorne reinstecken? Genau. Sehr, schön. Oh, sehr schön. Einmal 8, einmal 9, einmal 9, das sind wie viel? 28. Ja! 26. Oh! oh. Okay. Bitte ich Super, Bitte. Und Um die Hallo. Punktbekanntgabe für Ach, das war, das Konstantina! Auch dasselbe. Na, na, na, na, na, na, na! Sebastian! Oh! Oh! oh. Konstantina <lacht> und Mo, beide Erste, wir haben beide ja, großartig. <lacht> ich habe gesagt, wir haben alle genau. heute gewonnen. So machen ihr das immerhin leidlich, alle gewinnen, weil sie nämlich Leipzig, alle Gäste äh, Liebe Freunde aus Kaiserslautern, wenn Sie mal in Urlaub das wollen, mein das wollen. Ja. Wir haben viel, viel Grün und viele wundervolle Seen. Ich möchte mich noch mal ganz kurz bedanken, solange wir in Kaiserslautern noch drauf seid bei den Menschen, die heute hier beteiligt waren, weil die anderen Menschen hier sind nämlich unwahrscheinlich hungrig und durstig. Das müssen wir jetzt müssen wir einfach langsam dazu kommen. Trotzdem noch danke, danke, danke natürlich an Marco, da unser technik heutigen. Ja, der Co-Produzent des heutigen Abends war Christian. Produzent des heutigen Abends, unser Heldenhafter Peter Kabitsch. Wir bedanken uns beim Haus der Volkshochschule Leipzig für die tolle Idee, für die tolle Umsetzung und dass wir eingeladen worden. Danke, danke, danke. Wir bedanken uns auch bei unserem Kameramann, der jetzt eine große Leistung vollbringen wird. Er wird sich nämlich selber mal ins Gesicht filmen. Genau, ist ganz wichtig. Und wir bedanken uns bei Ihnen. Als Publikum, danke, danke, danke, dass Sie da waren, dass Sie drei Wochen mitgemacht haben. Ein tollen Applaus auch nochmal an unseren Stefan und an unsere Jury. Guten Appetit!